Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass sich doch einige hier eingefunden haben, um heute mit uns gemeinsam über äh, Virtual Reality zu sprechen. Äh, insbesondere finde ich super, dass heute jemand von, äh, von Arte da ist, weil tatsächlich habe ich äh, meine ersten Feuererfahrungen mit äh, Polar C360 gemacht, auf meinem iPhone 4S damals und mit dem Cardboard. und da äh, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und seitdem war ich hooked und äh, habe mich dann einfach ein bisschen so in die Thematik reingesteigert, mich eingelesen und hier eine Interessensgruppe in Frankfurt gegründet. Äh, aber dazu erzähle ich jetzt gleich ein bisschen mehr. Äh, erstmal zu mir selbst, damit ihr wisst, wer hier überhaupt vor euch steht. Äh, mein Name ist Fabian Rücker, ich bin 25 Jahre alt und studiere äh, äh, Mathematik hier in Frankfurt im Nebengebäude und habe halt äh, dieses Virtual und Augmented Reality Meetup hier in Frankfurt gegründet. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 850 Mitglieder und wir treffen uns halt so alle zwei Monate mal, um neue Themenkomplexe gemeinsam zu besprechen und äh, zu diskutieren, was es so Neues gibt. Äh, genau, derzeit bin ich als wissenschaftliche Hilfskraft am Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt angestellt. So, und das war es dann auch schon. Äh, genau, zur Übersicht zu meinem Vortrag. Also ich will drei Themen besprechen. Zum einen halt... Äh, mein Meetup vorstellen. Ich habe auch ein paar Freien. aber auch dadurch, dass ich die Leute von Frauen kennengelernt Die haben da einen Vortrag gehalten. Wir haben mittlerweile 850 Mitglieder, es sind immer kostenlose Veranstaltungen, einfach für Interessierte. Also, ich bezeichne das Mieter selbst immer als Interessensgruppe für Leute, die sich einfach mit Virtual Reality oder Augmented Reality beschäftigen wollen. Und dann setzen wir uns da zusammen, hören uns Fachvorträge an und im Anschluss daran gibt es dann. Zeit für Networking und für Demos, also da lernt man dann halt Leute kennen, die ebenfalls in diesem Bereich aktiv sind und arbeiten. Also wir haben Spieleentwickler, 3D-Designer, Spiele-Designer und äh, also auch eigentlich ein gut ist Teilweise auch einfach Interessenten, die sich mal so eine Brille aufsetzen wollen, die das mal erlebt haben wollen. Genau. Also haben wir hier zwei Demos. Einmal hier, wie jemand mit der ATC Vive arbeitet. Traum vorkommen, wir können uns umschauen, es ist, als wären wir tatsächlich vor Ort und es fällt uns schwer, Realität von, von dem virtuellen Dasein in dieser Traumwelt äh, zu unterscheiden. Und prinzipiell wollen wir genau das erreichen, also man versucht, das Bewusstsein des Menschen so zu täuschen, dass er sich äh, an einem anderen... Äh, Oh, okay. So. Also noch einmal von ganz von vorne. <lacht> Kleiner Spaß. <Schmerz. lacht> okay. Ähm, genau, also der, das Bild des Träumers. Ähm, man, man, man realisiert nicht, dass man eigentlich in der, sich nur in der virtuellen Welt, in der Traumwelt halt aufhält, weil sich alles so realistisch anfühlt. Und die, die Virtual Reality setzt sich halt zum Ziel, ähnlich überzeugend auf die Menschen zu wirken. Und das wird halt in dem Fall werden, also zurzeit werden folgende Sinne in der Regel beansprucht und zwar zum einen wird der Sehsinn getäuscht und der Hörsinn und das erzeugt halt schon eine relativ starke Immersion, über Immersion hatten wir ja schon im vorherigen Vortrag was gehört, das bezeichnet einfach dieses Vor-Ort-Gefühl, dass man sich tatsächlich so fühlt, als wäre man vor Ort. Genau, also wo das Ganze hinführen könnte, wäre da natürlich äh, the, the Matrix, ist da denke ich ein gutes Beispiel, da lebt ja jeder in dieser virtuellen Realität und ist sich dessen nicht bewusst. Das wäre halt eine technologische Umsetzung von perfekter virtueller Realität. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage, was, was zeichnet VR eigentlich aus, diese Immersion? Das muss man sich jetzt erstmal vorstellen. Wie, also wenn man noch, wer, wer hatte hier schon mal so eine Brille auf? Einmal Handzeichen. Okay, fast alle. Ähm, es ist wirklich interessant zu beobachten, wie, wie realistisch sich das letzten Endes für den Nutzer anfühlt. Ada, ah, okay. So, hier sehen wir jetzt ein kleines Video. Ich pausieren, ja genau. Also wir sehen hier, wie dieser Kerl äh, diese, die Brille aufhat und hier hinten im Hintergrund sehen wir ähm, das das Bild, was er gerade durch die Brille wahrnimmt. Und er hat vor sich halt ein Auto stehen. Tatsächlich steht natürlich nichts vor ihm. Er äh, ist natürlich in einem freien leeren Raum. Und er soll jetzt in dieses Auto halt hineinschauen und äh, lehnt sich dazu hinein und man sieht, wie er versucht, sich darauf abzustützen, aber es ist natürlich, <lacht> es ist natürlich kein, kein tatsächliches Auto da. Und das zeigt, ich finde, dieses Video zeigt sehr gut, wie, wie realistisch sich das anfühlt. Man hat tatsächlich das Gefühl, vor mir steht jetzt ein Auto, das ist nicht einfach nur ein digitales Abbild und dementsprechend versucht der Mann halt vergeblich sich dann daran festzuhalten. Und dadurch, dass sich diese Umgebung so realistisch anfühlt, ist es äh, besonders kann man natürlich mit, mit Instinkten des Menschen spielen. Man kann Angst hervorrufen bei Horrorspielen beispielsweise. Oder hier. Äh, das soll halt eigentlich umgangen werden, in, dem, in in dem im der virtuelle Raum kann halt unendlich unendlich groß sein und man kann virtuell Prinzipiell unendlich weit laufen, aber es stehen halt reelle Gegenstände um einen herum. Und normalerweise hat man also ein Gitterkreuz um einen herum, aber wenn man dann Angst hat und fliehen will vor irgendwas, was einen da möglicherweise jagt, dann ignoriert man natürlich dieses, dieses Gitter, was vor allem eingeblendet wird und dann halt, passiert halt sowas. Genau. Äh, genau, also zum, kommen wir zum dritten Themenkomplex. Äh, Virtual Reality in der Ausbildung. Und äh, da habe ich zum einen hier oben links sehen wie eine ICE4-Schulung von der Deutschen Bahn. Das hat äh, ein Bekannter von mir, glaube ich, mitentwickelt, der Klaus-Peter. Das wurde auf der CeBIT vorgestellt. Und natürlich eignet sich jetzt so eine Technologie wie Virtual Reality, wo man sich tatsächlich so sehr vor Ort fühlt, um Menschen Dinge beizubringen. Also anstatt jetzt einen, äh, einen, äh, einen Zettel zu lesen, wie halte ich die Bahn an und repariere sie, steht man dann tatsächlich in dieser Lok und muss die einzelnen Handgriffe durchführen mit diesem Controller. und dadurch Also ich hatte das gemacht und ich wüsste jetzt immer noch, wie ich diesen, wie ich diesen Zug reparieren müsste, weil es, man merkt sich sowas natürlich mehr, als wenn man es einfach nur liest. Und äh, natürlich äh, für das Militär, bei der Feuerwehr, für Sanitäter und die Polizei eignet sich das äh, ebenfalls zu Ausbildungszwecken, beispielsweise äh, Teamwork äh, äh, trainieren, wie man gemeinsam ähm, geg gegenseitige Sicherungen bei der Polizei, beispielsweise, kann man äh, alles in einer sicheren Umgebung halt mit Virtual Reality Headsets äh, trainieren, insbesondere für die Feuerwehr. Also Sie müssen, da muss man Neulinge vielleicht nicht gleich in brennende Häuser schicken, um was auszutesten, sondern kann halt alles sehr realistisch darstellen und im Nachhinein auch gut evaluieren, weil man halt die virtuellen Daten dann zur Verfügung hat. Ein anderer Punkt beispielsweise eine Sicherheitsbelehrung, hier habe ich unten auch den Link dazu angegeben, das ist ganz interessant, das war ein Projekt aus Neuseeland, da hat die Feuerwehr ein altes Haus mit Kameras ausgestattet und hat dann einfach einen Brand gelegt und man befindet sich dann halt in diesem brennenden Haus und soll überlegen, okay, was mache ich jetzt, wie fliehe ich jetzt? Und dann gibt es halt mögliche, Möglichkeiten, die man wählen kann, beispielsweise, dass man noch versucht, das Feuer zu löschen. Aber es ist halt echt interessant, weil man steht mitten in diesem Haus drin und man sieht, wie schnell sich das Feuer ausbreitet. Und äh, genau oben gibt es halt einen Timer, wie lange es schon gedauert hat, wie, wie heiß das Zimmer ist, steht unten. Und dann versucht man halt, aus diesem Haus rauszukommen, ist eine sehr spannende Applikation. Äh, kann, man auch, kann man einfach auch auf dem Bildschirm ausprobieren zu Hause. Ähm, genau, für die historische Bildung äh, habe ich, man, wie gesagt, dadurch, dass man dieses Vor-Ort-Gefühl hat, äh, kann man alte äh, Kulturstätten besichtigen, beispielsweise das Kolosseum. Ich habe jetzt auch Universiv heißt das, äh, das soll halt so eine Bildungs-App sein, da kann man ins Kolosseum gehen, auf die Titanic habe ich jetzt auch hinten heute dabei, äh, mit der Oculus Rift, könnt ihr gerne ausprobieren, wenn ihr wollt. Oder halt äh, geschichtsträchtige Momente, wie jetzt die Landung der Apollo 11 auf dem Mond, äh, wurde auch schon in Virtual Reality nachgestellt. Und sowas kann man natürlich für äh, Bildungszwecke gut nutzen, dadurch, dass die, die Erfahrungen viel eindrücklicher sind, als wenn man jetzt im Textbuch arbeitet, wenn man live dabei ist, sozusagen. Äh, genau, was ich auch interessant fand, hier so eine, äh, so eine 360-Grad-Vorlesungsaufzeichnung. Ähm, haben wir Internet? mache das mal an. Also ich habe ja selber auch diese, diese Vorlesungsaufzeichnungen immer mal wieder genutzt. So, ich spule gerade mal ein bisschen vor. Warum nicht? Ah, nee. Genau. Also hier haben wir jetzt so ein, so ein 360-Grad-Video von der Vorlesung und anstatt, dass man es halt einfach nur auf dem Bildschirm betrachtet mit so einer Brille, könnte man, wird man jetzt halt mittendrin sitzen und man sitzt hier halt neben seinen Kommilitonen und es ist halt, als wenn man tatsächlich vor Ort in der Vorlesung. Ich habe sowas jetzt noch nie ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, wie, wie sinnvoll das ist oder ob, ob einen das tatsächlich motiviert zu lernen, aber auf jeden Fall dieses vor -Ort gefühl kann sich dadurch, denke ich, durchaus einstellen. Also. Okay. Also vielleicht ist das ja auch was für euch, kann man ja mal ausprobieren. <lacht> ähm, genau. Dann jetzt äh, VR in der Medizin, das hier war ein, ähm, das hier war ein Beispiel, da hat ein, ein Arzt, musste für ein Neugeborenes eine äh, Operation am, am Herzen durchführen, aber die, die CT-Scans, die man auf dem Bildschirm anschauen konnten, haben ihm nicht genug äh, Sicherheit für diese Operation gegeben. Und er wollte es genauer wissen. Und mit Hilfe dieser Brille war es dann halt möglich, ein 3D-Modell des Herzens zu erstellen. Und er konnte sich das dann halt durch die Brille anschauen von allen Seiten und hat sich dann auch äh, sicherer während der Operation gefühlt. Und äh, das hat, ja, die, die war dann auch letzten Endes ein Erfolg. Ähm, man kann sich auch überlegen, beispielsweise für Medizinstudenten könnte man auch Operationstechniken schon mal üben mit Hilfe von Virtual Reality Geräten, wäre möglicherweise auch eine gute Angelegenheit. Genau. Eine zweite Studie habe ich noch mit dabei, wo querschnittsgelähmte Menschen, die seit Jahren kein Gefühl mehr in den Beinen hatten, wieder Mobilität erlangt haben, also sie können jetzt natürlich nicht Rennen und Springen, aber es ist so, dass sie erstmals wieder ihre Fußzehen bewegen konnten und was noch viel wichtiger ist, wieder Kontrolle über wichtige Körperfunktionen wiedererlangen, die halt den Alltag für diese Menschen viel einfacher gestalten. Und das hat funktioniert, indem sie den, diese Brille, also es war unter anderem Virtual Reality, das war noch ein viel größerer Aufbau mit dem Exoskelett, mit dem sie dann rumgelaufen sind, aber auf jeden Fall haben sie die Gehirnwellen gemessen, die Gehirnströme, und äh, der virtuelle Avatar, also der virtuelle Körper, den Sie in Ihrer Brille gesehen haben, hat sich dann halt bewegt, wenn Sie richtig gedacht haben. Und dadurch wurden Nervenbahnen scheinbar wieder hergestellt und Sie haben wieder Gefühl bekommen. Das war auch eine super, äh, fand ich sehr beeindruckend. Genau, zuletzt äh, für im, zum Thema Kunst. Also mit Hilfe von diesen VR-Geräten kann man jetzt äh, dreidimensional zeichnen. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, kann man natürlich auch auf dem Blatt Papier, aber da muss man natürlich immer perspektivisch arbeiten. Jetzt bei, mit Tiltbrush beispielsweise kann man tatsächlich hier in einem Raum einfach irgendwelche Zeichnungen machen. Ähnlich wie jemand Skulpturen, Skulpturen herstellt oder töpfert oder so. Also tatsächlich 3D-Objekte erstellen und. Das ist wirklich interessant, insbesondere ich hatte mal äh, die, die HTC Vive mit, diesem, mit dieser Applikation vorgeführt und äh, hatte dann die Person gebeten, einfach mal einen Würfel zu malen, weil mit einem Würfel sieht man ja dann erstmals, okay, ich kann dreidimensional zeichnen und der hat sich dann tatsächlich hingestellt und hat äh, äh, hier das, das Quadrat gezeichnet und hat es dann perspektivisch diesen Würfel gemalt hier mit den Diagonalen, anstatt halt tatsächlich reinzugehen in die dritte Dimension. Also es ist, es ist jetzt halt ein äh, ein Prozess, der jetzt in Bewegung gesetzt wurde, dass Menschen natürlich auch erstmal mit diesem neuen Medium lernen zu interagieren und damit umgehen zu können. Genau, zuletzt Begegnungen in Virtual Reality, also Interaktionen mit anderen Menschen können in VR sehr, sehr intensiv sein. Man kann sich vorstellen, dass beispielsweise zukünftig Business-Meetings auf dem virtuellen Raum äh, durchgeführt werden, wo man dann äh, mit, mit dem Chef irgendwie seine neuen 3D-Modelle, die man gerade erstellt hat, beispielsweise präsentiert oder äh, durchspricht. Äh, für die Freundschaftspflege, was man heute halt beispielsweise macht, ist immer Skype mit Bekannten, Videotelefonie. Das Interessante in VR ist halt, dass man die Person dann nicht einfach auf dem Tablet vor sich hat, wie sie da sitzt und sich bewegt, sondern einfach einen dreidimensionalen Charakter, der direkt vor einem steht, mit dem man interagieren kann. Das ist, man hat tatsächlich das Gefühl, im gleichen Raum mit einer Person zu sein, die möglicherweise auf der anderen Seite der Welt ist. Also es ist, ist sehr spannend. Äh, genau, zuletzt ähm, wollte ich auf Chancen und Risiken eingehen. Ähm, Genau, Chancen habe ich jetzt, denke ich, schon genannt, also viele positive Aspekte. Es gibt auch diese Phobienbekämpfung, das war eine Initiative von Samsung, die beispielsweise Höhenangst kurieren, indem man Menschen virtuell dieser Angst aussetzt, also dass man sie virtuell auf Hochhäuser stellt, als im Gegensatz dazu, sie tatsächlich hochfahren zu lassen, bevor die Leute vielleicht Angst haben. Man versucht ja immer, diese Schwelle möglichst klein zu halten, wenn man jetzt eine Phobie angehen möchte. Und mit VR ist das natürlich möglich, man befindet sich in einer äh, sicheren Umgebung und äh, erfährt diese Dinge nur virtuell. Ähm, genau, historische Momente unten links miterleben oder hier für die Medizin oder einfach einmalige Erlebnisse live miterleben, wie jetzt die Mondlandung oder ein Ausflug in den Orbit äh, der Erde. Ich glaube, die, äh, die ESA äh, hat auch 360-Grad-Kameras, zumindest haben sie Projekte gehabt mit 360-Grad-Kameras. Ich glaube, letztens wurde sogar ein Raketenstart mit einer 360-Grad-Kamera festgehalten, dann konnte man ganz mit hochfliegen. Das habe ich mir aber nicht angeschaut. Genau, also Chancen und Risiken. Natürlich, das finde ich, ist irgendwie dieses Absurde an der Technologie, dass sie einerseits so viel Potenzial dafür hat, die Menschen zusammenzubringen und ein sozialeres Umfeld zu generieren, aber auf der anderen Seite wirkt es halt auch das Potenzial zu vereinsamen weil ähm, man kann halt die tollsten Dinge in VR erleben, ohne, ohne dafür wirklich äh, was machen zu müssen. Also es gibt zum Beispiel äh, Rockband VR, wo man dann vor, vor einem Millionenpublikum irgendwie äh, Musik spielen kann und äh, ohne halt irgendwie den Finger dafür wirklich krumm machen zu müssen und äh, ist halt die Frage: Ich meine, es haben sich schon damals, wo World of Warcraft auf dem Markt Kam, haben sich schon sind einige Leute schon verhungert, weil sie sich so sehr in diesem Spiel verloren haben, dass sie einfach tagelang nichts gegessen haben, dann ist es natürlich, das ist natürlich dann eine Gefahr mit einer noch viel immersiveren Technologie, was dabei dann letzten Endes rauskommt. Ist aber, denke ich, einfach eine spannende Sache, die sich jetzt in den nächsten Jahren dann zeigen wird. Verbieten sollte man es meiner Meinung nach nicht, das ist immer der falsche Weg. Man muss halt gucken, wie man damit kompetent umgeht und äh, verantwortungsvoll auch umgeht. So, ja, damit äh, schließe ich meinen Vortrag ab. <lacht> Der schönen Folie hier. Äh, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Wie gesagt, wir können hinten ähm, meine Demos ausprobieren. Ich habe halt diese Bildungsdemo, habe ich da drauf gepackt auf den Laptop. Könnt ihr gerne ausprobieren und äh, ja, viel Spaß euch und danke für die Aufmerksamkeit.